Macht Amazon nicht gut laufende Produkte einfach selber? Und wirft euch somit aus dem Marktplatz heraus oder aus eurer Kategorie? Die Frage bekommen wir oft gestellt und damit wollen wir uns heute nach dem Intro einmal beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Frage vom Anfang ist halt wirklich eine Frage, die wir tagtäglich gestellt bekommen und die vielen Leuten wirklich Angst macht. Denn die Leute sagen, okay, wie soll ich denn als kleiner Händler gegen so einen Konzern wie Amazon eingehen, wenn Amazon wirklich gut laufende Produkte, die ich eventuell auch machen möchte, selber macht. Und mit der Frage wollen wir uns heute einmal beschäftigen und bevor wir das machen, nicht wundern, wenn ich ein bisschen so am, am Handy scrolle, denn ich habe ein paar Statistiken rausgesucht, die es auf Market Marketplace Pulse auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Marketplace Pulse für alle Leute, die es nicht kennen, ist eine Analyseplattform für Marktplätze, sowas wie Statista im Marktplatzbereich, die wirklich immer sehr interessante ähm, Statistiken zu vielen Themenbereichen geben und hier habe ich mal einfach das Thema der Amazon-Own-Brands herausgesucht und mit dem Thema wollen wir uns heute mal beschäftigen und dann am Ende mal schauen, zu welchem Ergebnis wir eigentlich kommen. Deswegen, ich fange euch einfach mal kurz ein bisschen an zu erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, wie viele Brands Amazon ab vor, hat. Vorab möchte ich euch aber eine Frage stellen. Wenn ihr jetzt vom Computer sitzt und euch die Frage stellt, ja, welche Amazon-Brands kenne ich eigentlich? Versucht diese mal aufzuschreiben und mal herausfinden, welche Amazon-Brands ihr tatsächlich kennt. Und ich garantiere euch, es wird wahrscheinlich unter 5 sein, wenn es überhaupt fünf sind. Und ich kann euch sagen, Amazon hat viel, viel mehr Own Brands. Ja. Das heißt, um mal auf die Statistiken ein bisschen einzugehen, Amazon besitzt selber über 406 Eigenmarken mit insgesamt 23.142 Produkten. Insgesamt haben diese Produkte 1,4 Millionen Kundenreviews, Reviews. Ja. Und wenn man sich das natürlich anschaut, 406 Brands, die Amazon in Kombination mit Whole Foods ja, als Aufkauf damals besitzt. Ich denke, wir kennen alle Amazon Basic oder ich mal, diese klassischen Marken von Amazon, die sind uns vielleicht bekannt. Aber ich persönlich könnte jetzt niemals aufzählen, oder ich hätte auch nicht persönlich gewusst, wenn ich es nicht durch solche Statistiken herausgefunden hätte, dass Amazon 406 Brands besitzt. Warum ist das eigentlich der Fall? Naja, eigentlich ganz einfach, denn viele dieser Marken, sage ich mal, funktionieren einfach nicht so gut. Und es gibt eine super Statistik, die auch hier in dieser Analyse drin ist. Und zwar ist es das, das Thema Amazon Basics versus den anderen Brands. Und wenn man sich das anguckt, dann ist Amazon Basics so wirklich, ich sage mal, wir haben eine Meeresoberfläche. Ja? Und Amazon Basics ist das, was über der Meeresoberfläche ist. Und die anderen Brands sind unter der Meeresoberfläche. Weil sie so klein sind. Weil sie kaum relevanten Market-Share haben. Weil sie auch eventuell nicht funktionieren. Viele von den Amazon-Brands funktionieren nicht wirklich. Und nichtsdestotrotz baut Amazon diese Brands aus. Aus welchen Gründen, da komme ich zum späteren Zeitpunkt zu, möchte ich euch aber natürlich auch ein bisschen erläutern. Macht für Amazon nämlich total Sinn. Es ist aber wichtig zu wissen, wenn man jetzt alleine Whole Foods rausrechnet ja, und ja, ich sag mal, sich nur auf die Amazon-Brands, die wirklich auf Amazon aktiv sind, konzentriert, macht diese Anzahl an Produkten auf weltweit allen Amazon-Marktplätzen weniger als eine Milliarde Euro Umsatz. Verglichen. Mit dem kompletten Umsatz im Retail-Bereich, der ungefähr 124 Milliarden Euro beträgt, sind weniger als eine Milliarde Euro ein sehr geringer Market Share gegenüber Dritthändlern auf Amazon. Das heißt, wir Dritthändler, wir Händler haben definitiv die Macht auf diesem, auf diesem Marktplatz. Und die wird Amazon niemals haben können. Amazon kann niemals diesen kompletten Marktplatz einnehmen und alle Kategorien oder Artikel besetzen. Das geht nicht. Und dementsprechend brauchen wir auch nicht davor so eine große Angst haben. Jetzt hatte ich aber gesagt, ich möchte gerne mal auf diese Statistik zurückgehen oder auf, auf das Thema, warum macht Amazon eigentlich so viel Eigenmarken, wenn sie gar nicht so gut funktionieren? Na ja, ganz einfach, Amazon eröffnet einen neuen Marktplatz, beispielsweise Saudi-Arabien. Ja? In Saudi-Arabien ist kaum ein Händler aktiv. Man kennt Amazon wenig ja? und jetzt muss Amazon hingehen und einen relevanten Market Share auf diesem Marktplatz erreichen, beziehungsweise muss Kunden von anderen Online-Shops weg zu Amazon nutzen. So, und Händler, wenn die jetzt Produkte online stellen oder wenn Amazon Händler bittet verkauft in den Emiraten, dann dauert das Ewigkeiten, bis diese Händler da drauf sind. Die sind sehr langsam, sehr festgefahren in ihren Strukturen. Das hat ursprünglich angefangen in Japan, muss man dazu wissen. In Japan war das der Fall, Amazon wurde aus China verdrängt und hat dann gesagt, wir müssen das anders machen. Wenn wir relevanten Marketshare in neuen Ländern abgewinnen wollen, dann müssen wir Eigenmarken bauen, Eigenmarken bauen und den Marktplatz schon mal online gehen lassen mit 23.142 Produkten. So. Und wenn Händler dazukommen und uns Marketshare klauen, dann ist das nicht dramatisch, ist das nicht schlimm. Aber wir liefern keinen leeren Marketplace online, auf den Kunden gehen und dann nichts zum Kaufen finden. Nein, wir liefern einen Marketplace, der schon mal 23.142 Artikel hat. So, in jeder Kategorie haben die irgendwo ein paar Artikel oder eine Eigenmarke. Und dann kommen die Händler, weil wenn mehr Kunden, das ist wieder dieses Amazon Flywheel. Amazon sorgt dafür, dass Produkte auf dem Marktplatz sind. Produkte sorgen dafür, dass Kunden kommen. Kunden sorgen dafür, dass Produkte gekauft werden. Mehr Produkte gekauft werden, sorgt dafür, dass mehr Händler aktiv werden. Mehr Händler aktiv sorgt für mehr Produkte. Automatisch kommen wieder mehr Kunden. Das ist eine Aufwärtsspirale und das ist das sogenannte Amazon Flywheel, nachdem Amazon immer agiert. Und das ist der Grund, warum Amazon diese Eigenmarken eigentlich baut. Nicht, weil sie euch den Market Share in Deutschland klauen wollen oder sonst irgendwas, sondern weil sie expandieren wollen in Länder und relevanten Market Share von anderen Marketplaces, die dort aktiv sind, abgreifen wollen. Und das können sie nur durch die Masse der Artikel. Und Händler sind nun mal zu langsam, weil wir müssen erstmal hingehen, müssen erstmal ein Lager dort finden, steuerliche Themen klären, Firmen eröffnen. Das kann Amazon viel schneller machen, weil sie wissen parallel, wir, der Marketplace eröffnet, wir bauen ihn auf und gleichzeitig bauen die parallel da schon mal das Lager auf, die Firma etc. und können dann dort online gehen, direkt mit 23.142 Artikeln und Händler kommen dann nach und nach und ihr seid besser als die Amazon Artikel. Guckt euch die Bilder an, die Texte an, das macht Amazon einfach nicht gut. Darum geht es ihnen auch gar nicht. Die könnten viel, viel mehr rausholen. Das wollen sie aber gar nicht, sondern sie wollen einfach nur ein Marketplace zur Verfügung stellen, auf dem Artikel sind. Und deswegen werden die das Ganze auch ausbauen. Und vermutlich haben wir irgendwann 800 Brands da stehen, anstatt 406 Brands. Und vermutlich werden die mit diesen 800 Brands dann immer in neuen Marktplätzen live gehen. Auch für Amazon macht das total Sinn. Nichtsdestotrotz brauchen wir keine Angst davor haben. Denn die einzig relevante Marke, die uns wirklich, die wirklich Bekannt ist es Amazon Basics und die anderen Marken sind extra, die schwimmen extra unterm Radar, weil es so aussehen soll, als wenn es klassische Händler wären. Es sollen keine großen, bekannten Brands sein, es gibt dafür keine Online-Shops oder sonst irgendwas. Es gibt kein Branding dafür wirklich. Das sind einfach klassische Brands, um darzustellen, wofür der Marketplace in anderen Ländern steht und Amazon wird das kontinuierlich ausbauen, wird aber niemals einen relevanten Market Share erreichen. Erstens wollen sie es nicht und zweitens können sie es nicht. Für Amazon müsst ihr euch auch mal von der The Thematik sehen. Wir Händler, wir kalkulieren mit 15 bis 20 Marge. Warum sollte Amazon sich den Pain machen, für 15 bis 20 Marge an Artikeln neue Marken aufzubauen, wenn sie sowieso 15 Provision von jedem Händler bekommen, plus Lagerkosten gedeckt, plus FBA Gewinn am FBA-Gebühren, ihr pumpt Werbekosten rein. Das alles, die Upside beim Händlergeschäft ist so viel größer für Amazon als die Upside, wenn sie 15 oder 20 Marge haben. Macht für die überhaupt gar keinen Sinn. Würde ich als Amazon niemals tun und wollen sie auch gar nicht. Alleine wenn ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt. Die verdienen 15 an jedem Bruttoverkaufspreis, ist mehr als wir Marge in den meisten Fällen an Produkten haben. Und alleine das Amazon macht das wirklich nur aus diesem einzigen Grund. Und das sorgt dafür, dass viele Angst haben, wo sie gar keine Angst haben müssen. So, jetzt aber genug. Gerne können wir euch den Link von den Amazon Own Brands hier mal von Marketplace Pulse verlinken. Sehr interessanter Beitrag. sind natürlich auch viele Insights von uns drin, die wir vom, von Key Accounts von Amazon wissen oder auch dann natürlich von Seminaren oder halt vom Amazon Management teilweise auch. Also sehr interessante Insights, die ihr jetzt hier bekommen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt wirklich die Angst verloren, in diesen Markt reinzugehen und euch vor Amazon zu fürchten, denn das braucht ihr überhaupt nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Anthony. Bis dann.